Dann kombinieren wir doch mal geballte Informationen von verschiedensten Spielern, zack, in diesem Video. Am Donetz auf sibirische Plötze mit der Pose. Also, was kombinieren wir denn? Wir haben zum einen den Spot, der super funktioniert. Hatte vor ein paar Tagen der Devilus auch schon gepostet. Ich glaube, der ist auch mittlerweile in verschiedensten, in verschiedensten äh, Discords bzw. im Forum sollte er vielleicht wahrscheinlich auch schon sein. Ähm, also ist zumindest schon recht bekannt, der Spot. Es funktioniert auch ganz gut, denn hier lügt gerade die sibirische Plötze. Wenn man dann den Anschlag richtig hinkriegt, dann lügt das auch. Was kombinieren wir noch? Wir kombinieren noch was vom guten alten schnoops Alter, der Schnoops, der ist äh, auch immer mal wieder auf Twitch aktiv. Da auch gerne mal vorbeischauen. Auch der hat wahnsinnig viele Informationen immer zum Game und probiert viele Sachen aus. Und... Der hatte jetzt die Tage nochmal gesagt. Alden, er stand, glaube ich, auch hier. Die standen, glaube ich, in einem Turnier hier an der Stelle. Wir hatten ja letzte Woche auch schon ein Turnier hier gemacht. Haben auch ganz ordentlich rausgezogen hier, sibirische Plötze. War Kohlemäßig auch gar nicht so schlecht. Denn die Plötze an sich lohnt sich ganz gut von der Kohle. Jetzt aber hier der der, der Dritte und der Vierte. Jetzt bam, lohnt sich auch ganz gut von der Kohle, die Plötze. Und ähm, ja, jetzt hatte ich gerade schon wieder gesehen, internationale trophy zack, sibirische Plötze ballert wieder rein oder halt immer noch. Und ja, dann habe ich gedacht, komm, kombinieren wir das doch einfach mal jetzt hier alles, was wir an Wissen haben. Was der Schnoops jetzt die Tage nochmal gesagt hatte, war, ähm, wo er hier stand, dass er eben auch mit drei Routen hier stand. Ich stand zuletzt auch nur mit zwei Routen hier, weil das ja sonst auch immer relativ stressig wird. Man muss halt immer gucken, wenn halt eine Route runtergeht, zack, zack, zack, hinterher. Dann kurbelt man eine ein, weil die halt zu weit durchläuft und so weiter. Hat er absolut recht mit. Und hier an der Stelle kann man das halt ganz gut machen, dass man eben den Schnurclip verwendet. War noch nicht so richtig unten. Den Schnurclip verwendet. Also ich habe jetzt hier gerade... Alle drei Routen auf 10 Meter Schnurclip äh, drinne eingestellt. Und die Pose treibt halt jetzt so lange in den Schnurclip rein, sozusagen, bis sie dann da einfach steht. Der Schnurclip wirkt. Und jetzt auf der gelben sehen wir es, glaube ich, gleich. Genau. Zack, da löst sich gerade der Schnurclip und die Pose fängt an abzuhauen. Zack. Ah, noch nicht. Aber das ist halt in dem Moment, wenn halt ein Fisch dran geht. Ich nutze das in der Regel ganz gerne fürs Karpfenangeln. Wenn ich mit einem Match auf Karpfen unterwegs bin, werft dann natürlich fürs Karpfenangeln auch natürlich einen Spot an, der mit Futtermische schön angefüttert ist. Und dann hat man da seine Stelle, wirft so wie jetzt hier gerade in den Clip rein, stellt das Ding ab. Die Schnur ist gestrafft, ohne dass der Bügel zu ist. Auch das ist halt richtig cool. Und sobald der Fisch kommt, sieht man sofort, die Schnur fällt runter. Man sieht sofort, alles klar, da ist jetzt gerade ein Fisch dran. Das ist zack, guck mal da, auf der 2 jetzt hier gerade. Zack, geht einer runter. Und auf der 3 hinterher. Auch noch gehakt. Dann nehmen wir den als erstes raus hier. Irgendwas Kleineres. Eine kleine so. Und schnell die andere hinterher. So, sehr schön. Ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen umgeändert. Bin von 10er Haken auf äh, 6er Haken hochgegangen. Ähm, und denk, also wir gehen auf Setup gleich natürlich nochmal wieder ein. Und ich glaube, also man sieht schon ein deutlich größeres Kescher-Bild hier. Irgendwelche mit, mit 700 Gramm und so sind gerade schon direkt reingegangen. Also es sieht schon ganz gut aus. Ähm, ja, ich muss sagen, der Vorteil jetzt an dieser Sache mit dem Schnurclip, also es ist halt jetzt nicht mehr Treibangeln. Es ist nicht mehr die, die Führungsmethode, die Angelmethode, ne, was halt hier unten in der Actionbar dann immer steht, dass dann da das Treibangeln steht. Man sieht es ja, ne, die Posen stehen da am Spot. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Siehst du, funktioniert. Zack, die nächste. Ich habe die verkehrte gegriffen. <lacht> Gerade noch gesehen. Genau, so. Zack, und die nächste Olle Plötze, da geht's was auf der 3. Zack. Und das macht das Ganze natürlich deutlich entspannter, absolut. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, hat dieses Treibangeln doch nochmal so einen ultimativen Lockfaktor? Äh, für manche Qualifikationen ist das Treibangeln zwingend erforderlich. Fange ich glaube, eine Brasse gibt es ähm, mit der Führungsmethode Treibangel. Kommen jetzt hier auf der gelben. Fisch ist dran, kümmert sich gerade um diesen Köder. Nicht gehakt, alles richtig gemacht. <lacht> Aber grundsätzlich, ne? ich habe jetzt, wie gesagt, hier bei allen drei Routen Clip gerade auf 10 Meter, was das Ganze natürlich sehr praktisch macht. Wir können jetzt hier an der Stelle punktuell genau da in dem Bereich, wo die Posen stehen, Fudermische hinschmeißen. Fudermische hin, die bleiben schön da. Die fahren nicht an, dem an der Fudermische vorbei, sondern die bleiben da. Die Fische können da hin. Und sobald sie dann runterziehen, können wir versuchen, sie zu haken, auch wenn sie manchmal ein bisschen kleiner sind. Gerade schon einen fetten Döbel dran gehabt. Der hat dann natürlich Bock gemacht. Aber grundsätzlich, so, relativ easy. Ähm... Ja, ich glaube, man könnte auch direkt da hinwerfen. Dann treiben die gar nicht erst so weit ab. Ich stand, also ich merke gerade, weil ich habe eigentlich hier diese kleine Pfütze hier so ange, angeworfen. Ähm, ich merke gerade, dass ich die Routen immer weiter mehr nach links ziehe in diese Richtung. Anfangs stand ich relativ gerade, habe gerade ausgeworfen. Und auf 10 Meter standen die da. Grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, die Routenlänge... Und dann die Schnur, die dran runterzieht. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ne? Wenn man eine sehr, sehr kurze Route hat, dann äh, kommt man natürlich damit nicht so weit raus, sozusagen. Ähm, ich habe gerade auch schon überlegt, ob ich hier vielleicht mit der Bollo mich hier hinstelle. Ich habe eine Bollo dabei, die 8 ähm, Meter lang ist. Ist natürlich auch durchaus eine Option. Das heißt, wir haben ja jetzt da vorne, wir kommen ja hier mit der Route zum Beispiel. Was hat sie an Länge? Ähm, 4,40 Meter. Das heißt, wir sind jetzt 4,40 Meter raus. Und von da aus geht die Schnur quasi ja, 4,40 Meter oder beziehungsweise dann 10 Meter in diese Richtung. Hm, ja, könnte an manchen Stellen vielleicht ein bisschen knapp werden. Ne? Also mit dieser, mit dieser Art, das zu machen. Das heißt, man wirft geradeaus. aus. Die ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen kürzer hier, der Prügel. Und dann geht das hier auf ja, 4,20 20 cm kürzer. Und hier haben wir das dritte Ding. Weißt du was? Da machen wir mal vor Spaß. Ich glaube, da war auch gerade was dran. Hier hauen wir mal vor Spaß eben die Bollo drauf. Wobei ich sagen muss, bei der Bollo ähm, ist das auch wieder sehr, sehr tricky. Denn Bolognese angeln ist wirklich auch so eine... Es ist ja fast wie Stippen nicht so viel Schnur auf der, auf der Oberfläche lassen und so Sachen. Und das könnte schon könnte schon tricky werden. Ich bin gespannt, inwieweit das jetzt damit funktioniert. Wir bauen uns das Ding mal zusammen. Ich nehme einfach hier Ette. Dann nehmen wir auch hier wieder ganz normal. Was hatte ich gerade drauf? Ich habe hier die 4 Kilo Schnur drauf. Habe ich gar nicht mehr so viel gerade. Da muss ich doch irgendwas Vergleichbares nehmen. Weißt du was? Wir nehmen hier einfach mal irgendeine. Zack, die hier mit 5 einfache Bolopose brauchen wir jetzt natürlich auch. Und dann brauchen wir natürlich nochmal einen Vorfach. Nehmen wir das hier, 30 cm 4,1. Auch hier nochmal einen Sechserhaken drauf. Genau, nehmen wir mal den hier. Wobei der ist von der Form nicht so gut. Dann nehme ich einfach einen Achterhaken. So, und dann machen wir hier auch nochmal Borkenkäferlarve. Geht natürlich auch einfach. Ich teste jetzt gerade mit Doppel. Jetzt ballern wir hier wieder den 10 Meter Schnurclip ein. Beide Posen hier gerade in Action. Die da hinten glaube ich auch gerade schon. Nachteil bei der Sache, also wenn man das natürlich anders macht mit dem Treiben lassen, könnte man jetzt einfach wieder aufmachen und weiter treiben lassen. Nachteil bei dem mit dem Schnurclip, mit der Methode sozusagen, Methode Schnurclip. Man muss halt immer wieder auswerfen. Man muss immer wieder in den Schnurclip reinwerfen, damit das quasi automatisch ähm, hakt vom Schnurclip aus und auch automatisch gelöst wird durch den Fisch. Denn äh, wir machen das ja nicht alles hier mit dem Bügel. Ihr seht, Bügel ist offen in beiden Fällen. Und ähm, ja, das läuft halt jetzt wie gesagt alles über den Clip. So, jetzt haben wir hier auf der 3. Ich zeige das nochmal eben. Das Teil ist halt wirklich einfach der Hammer an Länge. Ich hatte das ja schon mal gezeigt. Immer noch, immer noch, immer noch. Und jetzt kommen wir hier so langsam dran. Also wir sind schon ordentlich weit weg vom Spot. Acht Meter. War das acht Meter oder ist das sechs? Ah, da kann ich noch nicht mal markieren hier, so weit weg ist das. Jetzt kommen wir erst da dran. Acht äh, Meter, genau. Länge acht Meter. Das ist schon ein lecker Ding. Äh, Schnucklip hatte ich jetzt drin, jawohl. Und ich werfe nochmal aus. Muss auch gar nicht so weit, ne? Zack. Hält das von den Ködern Das hält. Jawohl. 1-0-Geschwindigkeit. Schön, Max. So. Bremse machen wir ein bisschen runter. Und dann geht gerade die 1. Abwarten. Die geht gleich nochmal. Die sieht man natürlich jetzt sehr schlecht, ne? alter der da. Die Kleine sieht man natürlich jetzt sehr schlecht. Okay. Ui, ui, ui. Da geht was rein. Oh, die Kleine sieht ja gar nicht, ey. Schöne Plötze nochmal. mal Jawohl. Und jetzt muss man die 1 schon wieder wegmachen, weil die habe ich ja kurz angeschlagen. Und wir müssen gleich dringend <lacht> uns die winzige Bollo. Wo ist sie? Da ist die Schnur. Da ist die Pose. Okay, da ist sie. Ist da schon was dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Die treibt jetzt gerade natürlich, also auch da wieder 8 Meter raus und dann geht die Schnur natürlich mit der Strömung an die, von der Spitze aus zieht die dann halt genau in den rechten Winkel. Genau. Mit der Schnur und hängt dann da. So. Oh, verdammt. Ich habe die Tiefe gar nicht eingestellt bei der Bolo. Ich weiß gar nicht, wie tief die eingestellt ist. Machen wir mal eben. 1,20 Meter Tiefe hier ist, glaube ich, so the way to go. Ich glaube, bei wenn es ein bisschen wärmer wird, kann man vielleicht auch mal ruhig ein bisschen zack so, und jetzt machen wir das auch so. Stellen das Ding ab. Und dann gucken wir mal, was hier lübt. Da geht was auf der 2 wieder. Rabams. Sehr, sehr praktisch. Sehr angenehm. Bollo auch gerade runtergeschossen. Nicht gehakt. Ja, das ist halt... Das ist halt genau der Punkt. Ob das mit der Bollo so lübt, ich möchte es fast bezweifeln, weil der Selbsthakeffekt auf der Bollo bei weitem nicht so geil ist wie auf den Matchrouten oder der Hakeffekt an sich auch deutlich schwieriger ist ich hatte gerade schon mehrere die sich einfach selbst gehakt haben aber ähm, das hier mit der Bollo könnte schwierig werden da ist schon wieder was dran ja ich glaube es ist schon direkt was dran ja zieht auch direkt weiter Geht also über die 10 Meter. Zack. Das geht natürlich, ne? Das ist natürlich auch geil. Also mit der mit der Länge. Rab <lacht> 61 Gramm. Mit der Länge natürlich gar kein Problem. Zieht man sofort einen Fisch nach oben. Das ist schon richtig cool. Auch fürs Karpfenangeln, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Aber auch maßlos übertrieben. Ne? Guck mal, wie weit die rausgehen, ne? So, guck mal, da geht was auf A1. Abwarten noch ein bisschen, oder? Ja, ich warte nochmal den zweiten Zupler ab. Lieber nochmal richtig runtergehen lassen. Da geht die nächste. Die ist auch schon direkt runtergegangen, richtig. Sehr gut. Also von der Idee her, von der Methode her, gar nicht schlecht. Kann man wirklich gut so machen. Es macht auf jeden Fall... Das gesamte Angeln deutlich entspannter. Dankeschön an den Schnups nochmal für die Anregung. Wie gesagt, ich habe das sonst nur beim Karpfenangeln gemacht und war schon immer glücklich, dass ich halt immer gesehen habe, ne? drei Bollos weit rausgeworfen. Ich brauchte gar nicht die Posen zu begutachten. Ich habe immer genau gesehen, die Schnur fällt runter, zack, da geht der Karpfen drauf. Das ist natürlich auch entspannend, aber das hier ist natürlich für fließende Gewässer auch durchaus eine Option. Vor allem, wenn man eben eine Stelle haben will, die man eben mit Futter und da gucken wir nochmal auch eben rein. Plötze, es gab ja zuletzt noch ein Plötze-Video und äh, da hatte ich auch schon hier diese Futtermische zusammengetüdelt, weil wir eben gerade mit der Borkenkäferlarve unterwegs sind und da brauchen wir eben bei Larven die Zuckmückenlarve, Zuckmückenlarven ähm, als Zusatz, als Extrakt ähm, Fliegenmade ist noch mit drin gehackte Würmer und äh, Mistwurm es gibt aber auch noch äh, Zuckmückenlarvenfeedpellets die könnte man vielleicht auch noch austauschen anstatt Mistwurm hier die Zuckmücken Zuckmückenfeedpellets benutzen geht bestimmt auch und dann wie gesagt raus genau da wo die Posen sind zack Schön auswerfen, denn die stehen ja dann immer wieder an der gleichen Stelle. Das ist doch richtig cool. Ne? So und dann lübt das hier richtig schön. Geht übrigens auch hervorragend mit Einzelköder. Ich habe angefangen hier mit Einzelköder, nicht mit Doppelköder. Das heißt also kein Grund für Mimimi, wenn ihr hier hin könnt an das Gewässer, wenn ihr eine Stippe habt. Dann habt ihr natürlich gar nicht diese Probleme, einfach mit der Stippe hinstellen. Ich würde hier ein oder maximal zwei Stippen verwenden und dann durchgängig einfach schön treiben lassen. Zack, wieder nehmen, wieder nach vorne setzen, durchtreiben lassen. Einfach hier diese gesamte Stelle nutzen. Ich habe in der Regel auch hier vorne an der Kante lang treiben lassen, hat funktioniert. Wobei auch hier in diesem mittleren Bereich habe ich auch ein paar durchtreiben lassen. Auch das hat funktioniert mit der Plötze. Ja, und wie gesagt, kohlemäßig auch gar nicht schlecht. Wir gucken gleich nochmal rein in den Kescher. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger hier. Und dann können wir das gleich ja, nochmal ein bisschen analysieren. Ich würde sagen, von der vom Kescher-Bild sehr, sehr eindeutig. Ganz klarer Fall, was hier geht und was auch hier gezielt ähm, angeworfen wird und rausgeholt wird. Leider immer noch nicht die Trophy. Ich hoffe halt drauf, dass es irgendwann mal reinrasselt, das Ding. Ja, und ob das hier, wie gesagt, mit der Bollo so gut lübt, ist echt die Frage. Vielleicht sollte ich aber auch bei der Bollo, ich sehe es gerade mal, so ein paar Meter weniger einstellen. Ich mache die mal vom Schnurclip gerade. War die auf 11? Machen die mal auf 8. So, und es läuft ja auch hier so schön locker flockig lang. Perfekt. Die anderen stehen auch noch da. Ich glaube, ein Zoom reicht auch. Kriegt man gerade noch hin mit, de, mit de Klüsen. Genau. Und jetzt geht die halt so langsam so rüber. ne? Perfekt. Perfekt. Ja, Setup ansonsten. Gucken wir gerade noch mal eben rein. Ich bin auch hier gerade. Ja, ich ändere, ich ändere also gerade momentan, also ich habe momentan ausreichend Rollen und Routen und so weiter. Das heißt, ich ändere momentan die, ähm, die Rollen gar nicht mehr. Die sind fest auf meinen äh, Bolo-Routen drauf, äh, auf den Match-Routen drauf. Von daher sind es halt gerade die Tagaras. Also ich bin hier mit 4 Kilo Schnur. Natürlich wird hier auch eine kleinere 4 Kilo Rolle, 5 Kilo Rolle reichen. Reden wir nicht drüber. Also 4 Kilo Setup, 4 Kilo Fluorocarbon verwende ich. Verwende ich zurzeit ganz gerne fürs posen allgemein. Auch am Yama, auch an der Tunguska. Einfach Fluro ohne Vorfach und Gibi. Sechserhaken ähm, liefert deutlich dickere Brocken, aber auch weniger Brocken. Anfangs war es der, äh, der Haken, vernünftige Frequenz, ging ordentlich was rein, Durchschnittsgewicht. Ja, es waren halt so einige mit 4, manche mit 500 Gramm. Ähm, hier, wie gesagt, waren dann doch auch mal welche mit 6 und 700 Gramm dabei. Das ist natürlich dann auch nicht so verkehrt wenn man halt mal die ganz dicken Brocken haben will. Ähm, da bin ich ja dann doch eher der Fan auch davon, auf den größeren Haken zu gehen. Vielleicht ist es aber auch der 8 Haken. Nicht der 10 nicht der Sechser, Der Achter ist es. Vielleicht ist es einfach der Achter. Vielleicht muss ich den aber nochmal probieren und dann rasselt da vielleicht irgendwann tatsächlich nochmal die Trophy rein. Da wäre doch mal was. So. Weißt du, was können wir hier direkt mal machen? Ja, Matchrouten, zu den Matchrouten, wenn ihr Bock habt aufs Matchangeln, diese hier, allergeilste Matchroute, lohnt sich absolut. Die Rebellion Match mit dem geilsten preis leistungsverhältnis plus 5% aufs Posenangeln, heißt also bei 75% im Posenangeln könnt ihr schon Doppelköder verwenden, was eigentlich ja sonst nur bei 80% freigespielt wird. Und äh, ja, das nutzt man. Also ab, ab äh, Doppelköder macht Posenangeln nochmal mehr Spaß. Und ab Match macht Posenangeln eigentlich erst richtig Spaß. Denn wie gesagt, das Selbsthaken mit der oder der Hakeffekt und sowas mit der Match. Sensationell. Deutlich, deutlich besser. Ich habe auch meine, meine ganzen kleinen Geschichten, selbst den Tugun und sowas, alles auf Match geangelt. Klein und fein rangegangen. Geht halt gut ab. Ja, wie gesagt, Bolognese ist halt sehr speziell. Ähm, Würde ich vielleicht sogar einfach auslassen, wenn ihr euch da nicht sicher seid, ob euch Posenangeln Spaß macht. Bolognese kann man machen, was man wirklich gut machen kann, um das einfach mal zu testen, ob einem das liegt. Gönnt euch hier diese billigen Bollos. Die kosten wirklich ein Appel und ein Ei, ich glaube irgendwie 70 Silber oder sowas. Haut da, hier, simpelstes Setup, ne? Einfach hier eine schöne Invisible äh, Monoschnur drauf. 3,7, 3,8 haben die Tragfähigkeit. 3,2 die olle Spark für, für 10 Silber draufklatschen. Zack, zack, zack. Ideal fürs Froschangeln, einfach mal um zu gucken, liegt mir das, habe ich da Bock drauf. Und dann ist das eigentlich in der Regel in der Verwendung so. Da geht was runter, zack. Ähm, Einholgeschwindigkeit halt auf Maximum eingestellt ne? und da muss man aber halt leider tatsächlich bei den Bollos deutlich schneller sein als bei den Match das heißt am besten in der Hand behalten das Ding wie gesagt Einholgeschwindigkeit maximal plus Shift und in dem Moment wo dann da halt gerade was runtergeht, zack sofort einschlagen ich wundere mich tatsächlich, eigentlich wundere ich mich nicht aber irgendwie, guck mal auf der, auf der Bollo geht die ganze Zeit nichts Ein bisschen eigenartig ne Büschen eigenartig ist es schon. Immerhin geht ein bisschen was auf ein Match. Ein Fisch war glaube ich nur auf der Bollo. Ähm, schade eigentlich, weil an für sich, gerade mit diesen ganz langen Routen, ist das schon ganz witzig. Aber ja, es ist halt kaum ein großer Unterschied zum Stippen. Es ist fast wie Stippen, nur mit der Sicherheit, dass man eben ein bisschen mehr Schnur hat. Quasi die Bremskraft auf einer Rolle auch noch hat. Ansonsten, naja, wie gesagt, spart lieber auf das Matchangeln. So, wir haben es langsam dunkel. Ich würde sagen, ich packe jetzt hier gleich ein. Ähm, die sibirische Plötze ist dann doch eher so ein bisschen, oder de deutlich eher tagaktiv. Das heißt, wir sind dann, ja, wahrscheinlich gleich gegen 23 Uhr hier eh durch mit dem Ganzen. Ich packe einfach jetzt mal ein. Ich glaube, von der Zeit passt das auch ganz gut. Ähm, so. Riesendingen. Alter, Fall da. 8 Meter. Äh, ich gucke mal eben im Shop. So, und dann kommen wir schon an hier in der City. Wir gucken mal kurz rein hier in den Fischmarkt. Wie sieht's denn aus? Also von der Zeit jetzt hier 40 Minuten. Ja. Also quasi pro Minute ein Fisch. Das ist immer ein ganz guter Schnitt. Ne? 41 Fische im Kescher. Und aktuell ja mit Laufen sogar jetzt hier ne? 41 Fische. 41 Minuten, das passt also richtig gut, sortieren wir mal eben nach Preis um die 10, ne? das ist schon gar nicht so schlecht und die ganz großen im Kilo-Bereich hauen dann auch nochmal richtig rein, über 15 Silber sogar, also dann lohnt sich das richtig, aber auch das ist schon gar nicht schlecht, ne? knapp 200 Silber, kann man doch machen, kann man doch machen, erstaunlich gut, für das Angeln am Donetz, der ja sonst äh, in den meisten Fällen nicht ganz so abliefert. Häufig schon hier rumprobiert. Aber es sind auch viele maßige dabei. Ne? Guck mal hier, nur so ein paar unmaßige. Der Rest, alles maßige Fische. Das ist schon gut. Also, das ist doch eine Stelle, da kann man noch mal versuchen, ein paar Skillpunkte zu machen. Danach geht es wieder ein bisschen woanders hin. Oder mal eine Stelle, wo man die Kürbisse kriegt. Oder vielleicht auch hier genau dann auf Nase oder Dübel gehen einfach hier mit der Pose und dann ballert man hier auch schön ein paar Skillpunkte. Kratsching. verkauft das Ganze. Daumen da gelassen fürs Video und dem Kanal hilft mir mega. Wenn dir das Video geholfen hat, dann bam rein damit und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri